Das Abenteuer Kroatien geht weiter. Eigentlich war das Traumziel Dubrovnik, und das war auch wirklich traumhaft. Und wir waren so happy, dass wir das gemacht haben. Und dann war die Überlegung, wie geht's jetzt weiter? Hm, zurück nach Hause oder geht's vielleicht doch noch ein Stück weiter? Ich erinnerte mich, ich hatte einen Reiseführer mal irgendwann gelesen und von einer Bucht gehört und von einem Platz gehört. Aber ich wusste nicht mehr genau, wo der war. Und naja, ihr kennt uns ja, ne? Und dann haben wir uns doch noch ein bisschen weiter getraut. Sandbuchten, also soll es ganz tolle Strände geben. Aber da ist auch ein Ort, siehst du? In einem Kilometer links, auf ah, der ne ich bin mir nicht sicher, ob man dahin kann, ehrlich gesagt. Und es gab zwei Herausforderungen. Das erste, es war ein sehr alter Reiseführer. Und das zweite ist, ja, wie ist denn der Weg dahin? So, jetzt wird es spannend, ob der Platz auf hat, den ich mir überlegt habe, noch heute zu besuchen. Also 34 Kilometer von Dubrovnik entfernt. Der war als Camping Monika in einem Reiseführer. Der war aber schon veraltet. Und es soll ein mega Restaurant geben. Ich glaube, Monika habe ich nicht mehr gefunden, aber einen anderen. Kann jetzt auch eine Niete sein, entweder gar nicht mehr da oder gar nicht geöffnet oder ganz furchtbar. Aber wir haben ja vorher eingekauft. So also sehr abenteuerlich. Ja, meine ich, dass die. Echt einfach verboten. Okay, geht das schon gut los. Entweder, also der Tag fing ja als Glückstag an, entweder ist es ein Glückstag oder ein Pechstag. Und die erste Überraschung war, ein wunderschönes Tal voll mit Zypressen, das war ein wahres Naturparadies. Ein perfektes Frühstücksplätzchen. Wow, Ist das Hammer. Ey. Aber man sieht schon, die Wolken sind ziemlich tief da hinten. Da kommt ja ein Tief auf uns zu und man sieht das richtig. Ne? Man sieht richtig, wie das Tief da hängt. Gott sei Dank hat dieses Tief noch ein paar Tage auf sich warten lassen, aber verlieren wir den Faden nicht. Also ging es weiter auf der Suche nach diesem besonderen Platz. Also, und da ist doch schon die Bucht, oder nicht? Oh mein Gott. Und da ist ein Ort Nach 300 Metern links abbiegen. <lacht> nach 300 Meter links abbiegen. Links abbiegen geht ja gar nicht. Doch, da stehts das Und ja, ist richtig. Äh, das glaubst du doch nicht. Aber ich weiß nicht, ob da noch was auf hat. Das kann man dann zu Fuß, ja wahrscheinlich. Apartment, Monika. Mal schauen hier. Ja. Also wir haben gerade eine Karte entdeckt. Dann gehen wir jetzt mal gucken. So, you are here. Und da ist der Campingplatz. Ja, kann es ja nur die Straße sein, oder? Genau. So, Hammer hier. Guck mal, am Notfall können wir ein Apartment mieten. Mistral. Hat sogar Wifi. Hört sich auch gut an. Soll ich mal vorlaufen? Zu Fuß? Bist du sicher, dass du da reinfahren kannst? Spannende Oft werden wir gefragt, sagt mal, wie findet ihr eigentlich diese Traumtourplätze? Und Jetzt habt ihr ja schon mal ein bisschen mitbekommen, es ist oft ein Zufall oder eben ein Mix aus, oh, ich habe da mal irgendwie gelesen, gehört oder ich erinnere mich und eben auch die Suche über die Landkarte, also in dem Fall über Google Maps. Der grappelt und klebt. Sag mal, bist du sicher, dass wir hier lang fahren können? Diese Art des Reisens ist für uns so ein Mix aus Schnitzeljagd, Schatzsuche und purer kindlicher Abenteuerfreude. Oh, die Bucht da! zusammen. Für uns der perfekte Routenplan für Miteinander-Glücksmomente. Das Glück kann, kann, das kann. Das ist Blatt, das auch schon. Der scheint sogar offen zu haben. Da, wir haben ihn. Hier ist sogar ein kleines Restaurant. Oh, bitte lassen wir jetzt einen Platz haben. Hammer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Äh, so geil. Das ist doch der Hammer hier. Es gibt diese Plätze, da kommt man hin und das ist wie Liebe auf den ersten Blick. Und das war so ein Platz. Fernab von jeglichem großen Tourismus, die traumhafte Bucht mit Sandstrand, links ein Supermarkt und überall Restaurants, willkommen im kleinen Paradies. Und das Tolle ist, hier ist Sandstrand. Das ist ja unglaublich. Der Platz ist einfach und die Sanitäranlagen haben wir uns gar nicht angeschaut, aber ähm, wir sind so herzlich empfangen worden. Als erstes allerdings gab es eine kleine Blockade. Jetzt wird ja die Stromleitung gerade repariert. <lacht> Ey, das ist ja ein Hammerplatz. Denn es gab wohl im Ort einen Stromausfall und es musste ein Kabel repariert werden. Und das dauerte ein bisschen, aber wir waren geduldig und haben hinterher von dem Betreiber, der auch ein Bauer ist, selber ähm, anbaut und auch Wein produziert, leckere Wunderbare Weintrauben bekommen. Kriegen wir hier Trauben geschenkt? Das ist der Hammer. Statt ins Restaurant oh, so gab nett. es dann ein Abendbrot bei Sonnenuntergang und Sternen. Cool. Was will man mehr? Jetzt machen wir hier Abendbrot in einfach. Hm. Magic Moment hier. Mein Güte. Guckt euch das an. Vom Wohnmobil aus so einen Blick zu haben. Und manchmal entstehen auf zauberhafte Weise Begegnungen, an die man sich ein Leben lang erinnert. Jörg packte die Gitarre aus und auf einmal saßen wir in einer ganz tollen Gemeinschaft in einer Runde und haben ein bisschen geplaudert, Musik gemacht bis spät in den Abend und das war wunderschön. Am nächsten Tag sollte es dann doch wieder retour gehen Richtung Heimathafen. Aber es kam ein bisschen anders. Ich wunderte mich schon, dass die ganze Zeit diese kleine süße Katze äh, um mich herum war und nicht von meiner Seite ging. War das vielleicht ein Zeichen? Diese Katze verfolgt mich seitdem ich hier angekommen bin und weicht nicht von meiner Schrägstrich unserer Seite. Das ist unglaublich. Gibt es doch in einem Land eine Stadt, die auch die Stadt der Katzen genannt wird. Also sollte unsere Tour vielleicht doch noch ein Stückchen weitergehen. Camping ja. Und dann darunter, hier ist, die, hier ist San Stefano, das ist eine, so eine Hotelstadt, die ist Ganze auf Alt gemacht. Ach, wie geil. Anschauen, ja. schön bleiben, anschauen. Und dann soll hier ein Camping sein, Bulla Chiara hier, mhm. die hat uns auch der Dölzer empfohlen, mhm. also wir werden entweder den ansteuern also oder wahrscheinlich wir mit den ansteuern an. und hier ist, der, der ist am Meer mit Sandstrand hat sie gesagt, oh, das ist gut an, Die sind ganz am Meer dran, ganz dran, am Meer standen, dran. mit Sandstrand, ja, wie das cool. war ganz Super. toll, also das wird jetzt so unser Ziel sein. Also wir fahren jetzt von diesem interessanten Platz, wir haben einen wunderschönen <lacht> Abend gestern verbracht mit sehr netten, spannenden Leuten. Ähm, es ist einfach so, die kleinen Plätze haben auch immer die spannendsten Leute. Für mich. Na, habt ihr es erraten? Klar, Montenegro. Zumindest ein klitzekleines Stück. Und die süße kleine Samtfote hat mir doch tatsächlich diesen Weg irgendwie gezeigt. Denn Kotor, die wunderschöne Altstadt, wird von den Einheimischen liebevoll die Stadt der Katzen genannt. Wow, aber richtig schön hier. Tolle kleine Bucht. Die Lokale haben wir jetzt gestern ausgelassen. Wir haben kroatische Brotzeit gemacht. Ja, und jetzt fahren wir noch ein Stück hier des Weges lang. Dann in die nächste Straße. Hier ist direkt daneben ist ein Supermarkt. Und irgendwie war es so ein ganz besonderes Gefühl, weil Montenegro, das schien immer so unendlich weit entfernt von Möglichkeiten zu sein. Und jetzt machten wir das einfach. Und wir waren irgendwie ganz still und lauschten der Natur zu. Die Zeit inszeniert ein U. Wir legen uns dein ein. Ich deck dich mit Liebe zu. Stern um Stern um Stern um Stern um Stern um Stern. Um Stern. Kehrt heim. Das Glück kann... Kommen. Glück ist ja immer auch eine Betrachtungsweise. Und was wir in Montenegro angetroffen haben, war im Nachhinein wirklich pures Glück. Aber wie war es wohl in der Gegenwart? Hm. das seht ihr beim nächsten Mal. Ba, ba, ba.